Du, Sal, ist Sherlock Holmes eigentlich Aro-Ace? Welche Version von Sherlock Holmes meinst du? Hm, naja, vielleicht ist auch Alo aro InSpectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen Aceback-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Inspektren. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und asexuell, bin weiß, aus Österreich und verwende keine Pronomen. Hallo zusammen, mein Name ist Getz. Ich bin aromantisch und asexuell. Ich bin eine weiße cis-Frau aus der Schweiz und nutze sie ihr Pronomen. Mein Name ist Sal. Ich nutze er und they Pronomen, bin weiß und ein Österreicher aus dem Schwarzwald. Ja, dann frage ich dich gleich mal Sal, worüber sprechen wir heute eigentlich? Headcanons. Also, wir sprechen darüber, was Headcanons sind, warum sie wichtig sind und was ein paar von unseren sind. Ja, genau und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt gleich mal ankündigen und vorwarnen, dass es in dieser Folge eventuell zu Spoilern für die erwähnten, für erwähnte Bücher, Filme und Spiele kommen wird. Hey, hier ist Getz. Zu den Inhalten dieser Folge habe ich noch einen Hinweis für euch. Im Zusammenhang mit dem heutigen Thema sprechen wir auch über negative bzw. Aceback-feindliche mediale Darstellung von Aceback-Charakteren. Ihr findet genauere Infos dazu in unseren Shownotes. Ja, und zu Beginn ähm, wollen wir jetzt äh, über das, die Frage sprechen, was Headcan eigentlich ist. Headcan ist ein Begriff, das heißt mehr oder weniger Kopfkanon, wenn man den übersetzt. Und der Begriff kommt aus so Fan-Communities und bezeichnet Annahmen, die Personen, die eine Geschichte lesen, hören, sehen, über. Dinge machen, die in der Geschichte selbst nicht erzählt werden. Also zum Beispiel kann es eine Eigenschaft von der Person sein, ähm, es kann sein irgendwie ähm, ein, ein äh, äh, Storystrang, der, ähm, der offen ist oder vielleicht ein Rätsel, das noch nicht gelöst ist innerhalb der Story, ähm, dass man sich da ähm, eine Theorie darüber aufstellt und wenn es effektiv in der Story dann explizit auch erzählt wird, in dem Moment wird das dann Kanon. Würde dir der Definition zustimmen, finden und Sal? Vielleicht nicht, dass die Community im Allgemeinen das ist, sondern es gibt da den Unterschied, ähm, wenn die Leute, die das produzieren, was auch immer das Medium ist, von dem wir gerade reden, sagen, es ist dann das ist offizieller Kanon. Wenn es in der Community verbreitet wird, dann wird es ein geteilter head -Canon. Oder auch fannen wenn es wirklich sehr verbreitet ist und allgemein angenommen wird, dass das so sein muss. Und dass es dann, bei manchen Sachen wird es dann halt schwieriger, was ist, die, die Frage, was ist Canon überhaupt. Weil wir natürlich, wie im Cold Open vielleicht schon erwähnt, nicht nur einen Sherlock Holmes haben. Ja, beziehungsweise von manchen Büchern, Serienfilmen haben wir auch Ableger oder sowas wo dann nicht ganz klar ist, ist das jetzt Canon, ist das, was der Autor, keine Ahnung, auf Twitter gesagt hat, auch noch Canon oder ist es das nicht. Ich meine, dann gibt es Leute, die sehen das als Canon an und andere Leute, die sehen das wieder nicht als Canon an. Aber, und so klar sind die Linien halt nicht abgrenzbar. Aber, also hat man immer nur so eine ungefähre Grenze, würde ich sagen. Ja, natürlich. <lacht> und was meinen wir jetzt, wenn ihr über a hat können sprechen? wenn in der Community allgemein oder auch nur von einzelnen Personen angenommen wird, die Figur ist Aceback. Ja, oder hat eine bestimmte Aceback-Identität, je nachdem, wie genau das jetzt definiert wird. Und meistens ist das halt Headcanon und nicht offiziell bestätigt. Es kann aber natürlich auch vorkommen, Personen gehen davon aus und haben den Headcanon, die Figur ist auf irgendeine Art und Weise Aceback, und dann wird es später offiziell bestätigt. Das ist nicht häufig, wenn Figuren offiziell bestätigt werden, dass Leute das vorher schon annehmen. Und warum braucht es so, so Headcanons? Gerade im Bereich von Aceback? Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, braucht es Headcanons, weil es wenig ähm, wenig Canon-Repräsentation gibt. Oder also weniger Charaktere, die wirklich von offizieller Seite her, sage ich mal, Aceback sind klammer auf wir haben ja gesagt wie blurry da die Linien sind oder die Grenzen sind teilweise auch und daher ähm, Lebensentwürfe und Narrative in der Form nicht sichtbar zu sehen sind und über Headcanons oder Annahmen, die über die Figur eben getroffen werden, wenn ich eine Figur als Aceback als Aro oder Ace oder irgendwo auf den Spektren in interpretiere, dann schaffe ich da für, für mich, oder dann sehe ich da für mich eben, da schaffe ich da Raum für Narrative und Lebensentwürfe. Und das braucht es halt, weil jede Person sich ein bisschen in Geschichten wiederfinden will. Genau, und schafft dann ja auch, sobald das geteilt wird, schafft das ja dann nicht nur Raum für einen selber auch, sondern auch für andere. Also natürlich gibt es erstmal dieses für einen selber ein Headcanon haben und dann wir hatten das irgendwie so genannt: großer und kleiner Headcanon. So, wenn ich einen Headcanon für mich selber habe oder in einem kleinen Bereich und dann, wenn das irgendwie geteilt wird in der Community, so quasi einen geteilten Headcanon zu haben, wo andere Leute das auch sehen können. Also, vielleicht hast du nochmal zusammengefasst: ähm, äh, Es gibt sehr, sehr wenig ähm, offizielle ähm, Charaktere oder Geschichten über Personen auf dem Mayspec. Und. Ähm, es, ich kenne das von mir selber, dass ich dann, wenn ich zurückschaue, wie ich auch Serien und, und äh, Filme geschaut habe, dass es ähm, immer wieder Momente gab, wo ich doch irgendwie das Gefühl hatte, das ist eine Person, die ähnlich erlebt wie ich. Ähm, und ähm, auch wenn das dann irgendwie nicht offiziell ist oder nur die Hälfte des Films, bis es dann irgendwie zum Kuss oder äh, äh, zum Sex kommt. Ähm, aber so dieser Moment, wo... wo, wo, wo ähm, ja, die, die irgendwie eine Theorie da ist ähm, über, ja, über, über die Identität einer Figur, auch um, um vielleicht Lebensentwürfe für mich selbst auch ähm, über Lebensentwürfe für mich selbst nachzudenken. Ja, so ein bisschen würde ich sagen, kann man es halt wirklich auch als Reaktion auf fehlende Repräsentation sehen, aber nicht nur, weil es gibt ja auch Headcanons zu Dingen, die, keine Ahnung. Also es gibt einfach zu allem Headcanons, sage ich mal. Ist mir gerade nicht eingefallen, zu was. <lacht> was es halt auch ist, ist eine Reaktion auf Ambiguitäten in dem jeweiligen Canon. Und das ist gerade auch bei älteren Medien sehr häufig, was alles Queere angeht. Weil wir haben hier Ze Zeiten und Orte, wo Queerness nicht ausgesprochen wird. Das heißt, manchmal ist, sind diese Headcanons auch da, weil die AutorInnen, von denen das Queerness eingebaut haben, weil sie sie selber erlebt haben, aber nicht aussprechen konnten? Äh, hier ist Getz. ich melde mich nochmal aus dem Off. Bei der Aufnahme hat ähm, Suri noch ergänzt, dass es eben ähm, auch so geleitete oder, oder äh, provozierte ähm, Headcanons gibt. Ähm, und Suri hat dann dazu auch das Beispiel äh, Gesang und Tanz in diversen indischen Filmen Gebracht, weil ähm, dort eben oft die ähm, Intimität oder auch ähm, Wünsche und Bedürfnisse ähm, nicht explizit gezeigt werden, sondern ähm, eben dann ausgedrückt werden durch, ähm, äh, durch, durch ähm, Worte im, im, äh, in den Liedern und äh, durch, durch, äh, durch Tanz. Ambiguitäten sind ja auch schon allein deswegen da, weil nicht immer alles genau definiert wird. Es ist vielleicht nicht jede Beziehung oder alles oder jede Handlung einer Figur durchdefiniert. Und da wollte ich vielleicht nochmal erwähnen, weil wir reden gerade die ganze Zeit schon von Identitäten. Headcanon muss ja jetzt keine ganze Identität sein. Headcanon kann auch sein, die, keine Ahnung, diese Figur begrüßt die andere mit einer Umarmung oder whatever. Das kann alles Headcanon sein, jede Annahme über eine Figur oder über, ja genau. Diese Person schnarcht. Genau, und das ist halt einfach, das kann man, da finden sich auch Leute wieder oder sch denken auch Leute Dinge hinein und das ist sicher auch einfach, es fehlt offizielle Re Repräsentation, es gibt absichtliche Ambu Ambiguitäten, aber es gibt einfach auch Ambiguitäten, die in Medien nicht ausformuliert werden und du kannst ja auch nicht alles ausformulieren, weil zum Beispiel Schreiben oder ein Drehbuch schreiben oder ein Buch schreiben oder sonst, das bedeutet ja immer auch, dass du Dinge auslässt. Es geht ja gar nicht anders und, sollt, und ist auch nicht gut anders in vielen Fällen. Und dann ist ja auch noch so spannend, dass dann oft Dinge, die eben in einer ähm, Geschichte nicht eindeutig sind, dass die dann ähm, unter Umständen von verschiedenen Communities auch genutzt werden, um, um ähm, eine Figur für sich zu ähm, zu claimen, ähm, für, für sich zu beanspruchen. Ein ganz klassisches Beispiel ist, ist äh, Elsa aus Frozen, die ja einerseits von, ähm, von, von, äh, äh, les von der lesbischen Community ähm, äh, wie äh, für sich äh, beansprucht wird und auf der anderen Seite viele Aceback-Personen davon ausgehen, dass sie eben ähm, ähm, ähm, Aceback ist. Ja, voll, da wird ja teilweise dann noch relativ viel gestritten, immer wieder bei solchen Contested Claims, also wenn Charaktere von verschiedenen Seiten jetzt mal geclaimed werden, sage ich. Das ist eigentlich teilweise ein bisschen schade, weil eigentlich liegt es in der Natur von Headcanons, dass sie durchaus Ambiguitäten drin haben dürfen. Ich darf auch als einzelne Person sagen, die Figur könnte Beides sein und je nach Situation nehme ich das eine und das andere an. Ja, es, ist, es geht halt auch um Interpretationen und wie die Figur verstanden wird. Also, ich meine, Headcanon profitiert ja, also entsteht ja auch durch Ambiguitäten. Also, Ambiguitäten sind notwendig, damit Headcanon entstehen kann. Und dementsprechend finde ich es auch, find auch gut oder finde ich es auch wichtig, dann auch wieder Ambiguitäten zuzulassen beziehungsweise mehrfache Interpretation von eben den Ambiguitäten und den Figuren. Und gleichzeitig verstehe ich schon auch emotional, dass es, ähm, wenn du so wenige Figuren siehst, die irgendwie deine, äh, die irgendwie im Ansatzweise deine Lebensrealität widerspiegeln, ähm, dass es dann irgendwie eine, eine starke emotionale Bindung dazu gibt und auch dafür, ähm, dass eben genau die Re Lebensrealität, die ich selber ähm, äh, ähm, erlebe, auch von anderen irgendwie anerkannt wird und als das anerkannt wird. Ja, das stimmt. Also, und das ist halt auch wichtig, aber es ist halt eben noch komplizierter wird es ja dann, wenn es mehr als eine Darstellung von einer Figur gibt. Bei Sherlock Holmes zum Beispiel. Genau, wir hatten im Cold Open Sherlock Holmes, wo es was weiß ich wie viele Interpretationen und Darstellungen gibt. Und dann hast du aber, dann hast du nicht nur eine Figur eigentlich. Und das, also ich meine, ich persönlich bin dann relativ gut darin, das zu trennen, aber ich weiß, dass es nicht alle Menschen so trennen und dass es nicht für alle so einen Unterschied macht. Und gleichzeitig eben das, das individuelle Trennen ist ja noch was, ähm, anders als, oder der Aspekt dann zu sagen, und das wäre eine super Gelegenheit, dass man mal über das, über die Lebensrealität sprechen könnte, die mir wichtig ist oder die ich erlebe, die sonst irgendwie völlig, vollkommen ignoriert wird. Ähm, und ich denke sehr stark, dass die, die, äh, die, Diskussionen, wenn sie so emotional geführt werden, sehr viel damit zu tun haben. auch. Ja, ja, doch, dem stimme ich voll zu. Also das, das glaube ich, das macht Sinn und das, denke ich auch, das stimmt. Ich frage mich nur, was man dann damit, also was wir dann damit machen können, weil einerseits ist es halt voll wichtig, über diese unterschiedlichen Interpretationen und Lebensrealitäten auch zu sprechen und jedem seine Anerkennung zu geben. Andererseits ist es halt auch wichtig, die anderen existieren zu lassen. Und da ist irgendwie ein gegenseitiges stehen lassen und aushalten und bereit zu sein, auch über das Andere zu sprechen, aber das Andere eben auch über das Eigene zu sprechen, total wichtig. Mhm. Mhm. Ja, und vielleicht, damit wir jetzt ein bisschen konkreter werden können, was sind das denn so Figuren, ähm, die ihr persönlich, wo ihr persönlich hier irgendwie so ähm, äh, Aceback-Vibes fühlt oder auch, wie, wie erlebt ihr das allgemein? Äh, ähm, in, in, wenn ihr Bücher lest, Filme, Filme schaut. Finn, magst du anfangen? Ja, also ich weiß nicht, wie ich es allgemein erlebt kann ich gar nicht so sagen, weil ich nie jetzt, ich weiß, nie Bewusstheit kennen uns gesucht habe, sage ich mal. Es gibt dann immer so Charaktere, wo ich stolpere, mit denen ich mich so identifiziere, auch auf der Ebene Aceback zu sein, so ein Stück weit. Ähm, das wäre zum Beispiel kein Beispiel aus einer Serie oder einem Buch, aber für mich so die Mutter aus Life is Strange 2. Da trifft der Hauptcharakter dann irgendwann auf seine Mutter, die ihren Vater und sie verlassen hat, seit die, also als sie Kinder waren, und dann führen die ein Gespräch, in dem ich einfach dann plötzlich ein bisschen Aro-Vibes hatte. Und ich denke, man könnte sagen, dass ich dann die Mutter seither als aro head wenn man möchte. Ja, oder was mir noch spontan einfällt, ist halt Artemis aus der griechischen Mythologie, die ja oft auch als Ace-Gehad genannt wird, auch, auch, von, auch von anderen Menschen. Und was mir noch schnell also noch schnell einfällt, ist halt Sasuke Ushia aus Naruto. Da hatte ich auch immer so ein bisschen Aro-Vibes, vielleicht auch so ein bisschen ace vibes Da gefällt mir der Gedanke auch so auch wenn ich mich mit dem Charakter auch auf anderen Ebenen ein bisschen eine Verbindung habe, für mich. Wie, wie ist das bei dir, äh, Sal, vielleicht auch noch im Zusammenhang eben gerade spezifisch mit ähm, äh, Alo-Aro-Personen oder Figuren? Für mich ist es schwierig. Es ist halt so, dass Eigenschaften, die auf Alo-Alo hinweisen, sehr oft demonisiert werden. Also Sex wollen explizit, ohne sich zu verlieben, ist ein No-Go. Und da ist es halt dann auch enorm schwierig, sich in Charaktere, die diese beiden Eigenschaften aufweisen, für mich sich dann hineinzufühlen, mitzukommen. Und oft sind das Negativbeispiele von Charakteren, wo okay, die werden eigentlich recht klar als Aro-Alo dargestellt, aber Headcanon oder Claimen möchte ich die jetzt nicht. Ein Paradebeispiel ist Voldemort, der als das dargestellt wir wissen, dass er keine Liebe empfindet und eine sexuelle Beziehung hatte im Extended Material. Das ist nicht das, was ich als kennen haben will. Jetzt. Positiver habe ich oft Charaktere, wo es sehr, wo ich irgendwie so. Ambiguität. Dieser Charakter ist queer, könnte Aro sein. Ähm, ich habe so. Aro-Vibes bei Bowen Glimmer oder zumindest definitive These are queer platonic. These two people have a queer platonic relationship Vibes. Und ich glaube, bei Aro Alo spezifisch hat wer aus dem Off so erwähnt als negativ Beispiel. Barney Stimson aus How I Met Your Mother. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und Jack Sparrow aus Pirates of the Caribbean als positives Beispiel wo ich aber auch nicht genau weiß, wer das ist. Was es ein bisschen kompliziert macht, dazu zu sagen, ob ich Headcanons habe. Ja, das ist halt auch schwierig, weil irgendwie dieses, also keine Liebe empfinden, dann oft so als total negativ dargestellt wird. Also es ist ja generell schon die, das Problem mit Aro-Repräsentation und dann zu sagen, noch, die, die Figur will trotzdem Sex haben, dann oft so ein, ja und die Figur nutzt jetzt andere aus oder so, was ja absolut Quatsch ist eigentlich. Genau, es ist, es ist so, als ob es inhärent respektlos wäre, sexuelle Anziehung ohne romantische Anziehung zu finden. Und inhärent monströs. Oder auch einfach inhärent respektlos, dass man da jetzt Sex haben will. Es ist, es ist aber, ab, wieso? Also eigentlich könnte man besser machen, sage ich mal. Es ist auch vor allem, wenn man genau darüber nachdenkt, hat ja Respekt mit Anziehung jetzt nicht unbedingt was zu tun. Natürlich empfinden Leute sexuelle Anziehung ohne romantische Anziehung und können gegenüber Leuten respektlos sein. Aber es geht auch umgekehrt. Es geht auch mit Respekt. Es geht alle Kombinationen. Voll. Generell hat Respekt ja ist Respekt ja jetzt nicht an Liebe geknüpft, auch egal in welcher Form. Ähm, ja. Abgesehen davon, dass wieder unklar ist, was Liebe eigentlich heißt, weil Liebe so ein Sammelsurium aus positiven Gefühlen ist, die Menschen dann irgendwie Liebe nennen oder so. Was auch immer dann rauskommt. <lacht> Sorry, meine Arbeitsdefinition, weil ich es nicht verstehe. Ähm. Respekt ist auch ein Sammelsurium. Ja, natürlich ist Respekt auch ein Sammelsurium, aber ich finde, es ist für mich ein konkreteres Sammelsurium. <lacht> Vielleicht ist Anerkennung ein präziseres Wort. Ich weiß es nicht. Es wäre ich jedes Gefühl irgendwie in Sammelsurion. Jetzt. deine Headcanons. Bei mir teilt sich das so ein bisschen ähm, auf in verschiedene Bereiche. Ich würde sagen, ähm, ich schaue teilweise äh, spezifisch ähm, äh, Kinderfilme und Serien, weil da ähm, Sex und Romantik oft nicht so ein großes Thema ist. Ähm, und also, ich würde sagen, da, da gibt es so diverse, diverse ähm, äh, Figuren, da ist immer eben, die Romantik kommt dann da eher äh, mit rein, ähm, aber bei vielen so Pixar-Filmen oder so für Kinder ist, ist das so, so nicht ein Ding. Und da, da ist eben auch diese ähm, Asexualität, äh, äh, die dann oft zusammengefasst wird mit Kindlichkeit oder, oder einfach nicht erwachsen sein, ähm, dann habe ich, äh, hab ich Figuren, die für mich ähm, selber sehr wichtig waren, wo ich aber merke, ich habe da lange dann das Gefühl gehabt, ja, wenn die einmal Sex haben, dann sind die nicht so wie ich. Und ähm, habe die dann auch komplett aus dem Aceback irgendwie rausgenommen. Und irgendwie jetzt auch mit der äh, Auseinandersetzung äh, äh, mit der Aceback-Community, würde ich dann auch sagen, ähm, es gibt so viele Varianten darin und ähm, vielleicht sind viel mehr der Figuren, die ich da ähm, irgendwie wie, wie äh, immer auch ähm, rausgedacht habe, ähm, weil es dann irgendwie eine Szene in die Richtung gibt, ähm, sind, sind dann, ähm, kann ich doch mit reinnehmen. Ähm, und dann gibt es für mich wie so noch einen dritten Teil. Ähm, das sind so Listen mit, mit ähm, Charakteren. Das ist was, wo, wo ich... Ähm, dann auch spezifisch ge danach gesucht habe. Es gibt äh, im Internet findet man haufenweise so Videos und Listen, wo ähm, mit verschiedenen queeren Identitäten dann Charaktere gelistet sind. Ähm, und das war einfach auch zum Interesse herauszuschauen, was gibt es da überhaupt für Figuren? Und eben das da habe ich dann auch festgestellt, es sind hauptsächlich Nebenfiguren. Das ist auch auffällig. Ja, das stimmt. also ich wollte jetzt gerade noch was erwähnen, was ich vorher, glaube ich, nicht erwähnt habe, einfach zur Mutter aus Life is Strange 2, was ich, ich meine, ist auch eine Nebenfigur, ganz klar, ähm, aber was ich so cool daran fand, in dem Spiel, also, beziehungsweise da dann einfach mal drüber zu stolpern, war auch, dass das eine erwachsene Person ist, die ein Leben hat die auch tatsächlich mal eine Beziehung hatte, aber das hat für sie nicht gepasst und sie hat rausgefunden, dass das für sie nicht passt und dass das nicht ihr Leben ist. Und dann halt, der man da Jahre später darüber begegnet, dass sie dann gegenüber ihrem Sohn darüber reflektiert mit ihm und ihm das erklärt, hm. warum sie da auch gegangen ist. Ja. Und das finde ich halt cool, weil so eine erwachsene Person ist nochmal was anderes. Und das ist vielleicht, weil wir haben ja vorher vor dem Take auch drüber geredet nochmal, auch mit den Leuten, die hier im Off zuhören, ähm, dass solche, und ich würde sagen, gerade so erwachsene Personen können auch manchmal, da hatte jemand gesagt, ja, es kann auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion haben. Und ich mir, gerade so eine erwachsene Person zeigt halt auch ein, also ich weiß nicht, ein Leben ist jetzt falsch formuliert, aber halt ein, die hat ein, entwickeltes Leben, die ist erwachsen, ihr ein Teil ihrer Entwicklung und das Ziel war zu checken, dass romantische Beziehung nicht ihr Lebensweg ist. Und das fand ich halt da auch sehr, sehr cool. Ja, und, und da eben wirklich auch ähm, in der Auseinandersetzung, für mich war es sehr wichtig, auch da Figuren zu haben, die eben nicht den, den, den, ähm, den Charakterbogen innerhalb der Geschichte haben, ähm, äh, sie sind zuerst Single, dann verlieben sie sich und dann ähm, haben sie Sex und dann heiraten sie. Und dann haben sie Kinder und ein Haus. Und da irgendwie Alternativen zu haben, also äh, äh, von Charakteren, die eben nicht äh, in, in Beziehungen leben, die sich für, für die nicht ein großer Teil ihres, äh, dessen, was erzählt wird mit Liebe oder mit, mit, äh, mit romantischer Liebe oder auch mit Sexualität zusammenhängt. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied zu aro der mir gerade irgendwie auffällt. Weil so Charaktere, wo ich Hinweise darauf finde, dass sie aro spezifisch aro sind und wo es eindeutiger eher in Richtung aro geht, statt General Aro-Vibes, da, da war nie das Problem, dass sie nicht erwachsen sind. So Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, weil Erwachsenen sind sie schon, sie sind halt fast immer dämonisiert. Und so irgendwie hätte ich gerne Erwachsene Leute, die keine Monster sind, mehr. Voll. Eben, aber das ist auch was, warum ich, ich meine, ja, die Mutter, da ist jetzt, also ob die jetzt Alo ist oder Ace, das kann man halt auch echt nicht sagen. Und das ist wahrscheinlich auch... Also ich meine, wenn man sagen könnte, dann wär's, wird sie wahrscheinlich, und das ist, das finde ich schade, weil dann wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr so gut als diese positive Nebenperson auch funktionieren. Und das ist, das sollte eigentlich nicht sein, weil halt dann oft dämonisiert wird. Oder ja, einfach diese gesellschaftlichen Wertungen fließen ganz, ganz stark rein, wie ähm, die Geschichte eines äh, Charakters. Be, ähm, äh, beschrieben wird ähm, und auch, wie das dann gelesen wird und, und welche Zuordnungen sie, welche Rollen sie dann in, in, ähm, in einer Geschichte bekommen. In dieser Folge wollen wir natürlich auch über Iceberg spec Headcanons und Canons sprechen und wir haben in der Vorbereitung schon eine ganze Reihe von, von ähm, Charakteren äh, zusammengetragen. Es gibt dazu auch online äh, diverse Listen die wir euch gerne dann auch in den Show Notes verlinken. Wir haben uns entschieden, jetzt für die Folge aber nicht ähm, möglichst viele verschiedene Charaktere zu besprechen, sondern möchten je auf ähm, eine äh, Figur spezifisch und ein bisschen de detaillierter eingehen. Also Sal, welchen Charakter hast du dir ausgesucht? Charlotte Lucas aus Pride and Prejudice. Spezifisch aus den Büchern, weil ich habe nie irgendeinen Film gesehen. Und so, was ist so ungefähr der Character-Arc, also was macht diese Figur? Charlotte Lucas ist die beste Freundin von Elizabeth Bennet, der Hauptfigur, und im Laufe des Romans entscheidet sie sich, Mr. Collins zu heiraten. Und was ich da eigentlich immer interessant fand, war, größtenteils trifft sie diese Entscheidung, nicht unbedingt, weil sie Mr. Collins ansprechend findet, kriegt man den Eindruck, sondern weil es finanziell eine gute Entscheidung ist, weil sie ein Zuhause haben möchte, weil sie in der gesellschaftlichen Position, in der sie ist, die Wahl hat zwischen Heirat und Spinstertum und ihre Familie nicht zur Last fallen möchte und auch die Möglichkeit haben möchte, so ein eigenes Zuhause zu haben und das zu gestalten. Und so bereit ist dafür, einen Ehemann, den sie managen kann, auf sich zu nehmen. Und für mich hatte das einfach immer unglaubliche Arrow-Vibes. Das ist, was mir bei diesem Charakter aber sehr wichtig ist, ist, dass das nicht die einzige Lesart des Charakters ist. Es gibt durchaus Möglichkeiten, diesen Charakter als lesbisch zu interpretieren oder auch allgemein einfach an nicht so an Männern interessiert. Sie ist auch sehr zynisch, was romantisch angeht. Man kann natürlich auch sagen, okay, das ist ein Charakter, der einfach nur diesen Zynismus hat. Aber für mich ist halt gerade diese. Einstellung gegenüber Romantik, von wegen, ja, ich weiß eh nicht, wie der ist, wenn ich den heirate, kann ich auch gleich irgendwen heiraten, weil der verändert sich eh. Irgendwas und dieses einfach, okay, und ich heirate jetzt, um ein Zuhause zu haben, hat für mich einfach Aro-Vibes. So Aro-Vibes aus einer gesellschaftlichen Position heraus, wo Heirat halt nicht wirklich was mit Romantik zu tun hat für diese Figur. Und wo ich auch dazu sagen muss, wir befinden uns hier um 1806, 7 wo wir auch in einer Phase sind, wo Romantik und Heirat noch nicht so eng verbunden sind wie heute. Das entsteht gerade erst. Und wir sind auch gerade erst bei so dieser Entstehung von Liebesromanen, wo halt Jane Austen's Pride and Prejudice eines der ersten richtig großen Beispiele ist. Und ich finde es auch voll spannend, dass wir da hier in diesem historischen Eindruck sind in eine Gesellschaft, die nicht so funktioniert wie unsere. Magst du dich noch erinnern, wann du die Figur zum ersten Mal so wahrgenommen hast? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, als Erwachsener auf jeden Fall schon. Also über 20 irgendwann. Ich bin unter 30, also nicht so lange her. Und ich fand es halt auch einfach Insofern schön, eine Figur zu sehen, wo ich Ambiguitäten reinlesen durfte, weil selber auch gerade bei mir Sachen im Umbruch waren. So ein, okay, hier ist es nicht ganz klar und das ist okay so. Und bei diesen Charakter ist mir halt auch wirklich persönlich wichtig, dass es verschiedenste Lesarten gibt. Einfach dieses, nein, man kann nicht genau sagen, ist dieser Charakter Aho-Alo, Aho-Ace, Aho, lesbisch, mehreres davon, in Überschneidungsbereichen oder Grauzonen, weil so ein bisschen, weil es nicht im Text drin ist so explizit und weil es auch oft einfach komplizierter ist. Und auch einfach, dass dieser Charakter einfach diese eigentlich romantische Entscheidung. Einfach nach dem, so fast mit, in der modernen, hätte ich das Gefühl, mit einer Checkliste treffen würde und einer Pro-Contra-Liste. Auf dem Contra steht, ich muss mit Mr. Collins leben, der ein langweiliger Angeber, ist der die ganze Zeit seine Patronin zitiert und wie toll die doch ist und der eigentlich Priester ist, aber wo man das Gefühl hat, der stellt das Wort von Lady Catherine über das von der Bibel und einfach auch ein Arschkriecher, um es modern auszudrücken. Und das für sie das aber einfach ein, okay, ja, aber er hat ein Erbe und ich bin finanziell versorgt und das ist einfach so ein bisschen, auch wie ich teilweise über Romantik nachgedacht habe so, wie treffen Leute diese Entscheidung eigentlich? also ein bisschen gedanklich doch mit einer Checkliste. Ich hätte halt, ich mag die Person auch irgendwie höher drauf geschrieben, aber ich lebe auch in einer anderen gesellschaftlichen Situation, muss ich dazu sagen. I feel this. <lacht> und das ist so irgendwie die Realisation, dass andere Leute das nicht aufgrund von, ich finde diese Person sympathisch und es erfüllt die Checkliste, Machen, das war für mich irgendwie so ein Oh, das ist nicht normal. Das ist eine spannende Realisation, gell? Ja. Und ich sage jetzt auch nicht, dass alle Aros das so treffen, aber das war halt meine, mein Erlebnis. Wie, wie kannst du ein bisschen beschreiben, wie das in, du hast jetzt vor allem, ich glaube, ich, äh, vom Buch gesprochen, vom Lesen dieses Charakters, oder? Kannst du ein bisschen. Ähm, erzählen auch wie wie das herausgearbeitet wird sind das Dialoge wird irgendwie werden die Gedanken der Figur selber beschrieben weil sie halt eine Nebenfigur ist ist es sehr viel was sie mit Elizabeth Bennet redet und es ist auch gerade der Kontrast zwischen ihr und Elizabeth ja es ist halt zum Beispiel wirklich auch dieses ich kann es nicht wiedergeben aber es ist halt ein Dialog wo Charlotte halt einfach meint ja Sie kümmert sich eigentlich gar nicht so, wie ein Mann ist, bevor sie heiratet, weil der wird sich danach eh ändern. Man, man kann es nicht wirklich wissen, wie das sein wird. Egal, ob man jetzt eine Woche oder ein Jahr wartet. Und das ist halt auch teilweise ein, Zyn ein Zynismus, der auch teilweise einen Anklang von einem Bewusstsein für häusliche Gewalt darstellt. Und gerade die negativen Seiten von Romantik, Kannst du das mit häuslicher Gewalt nochmal ausführen? Weil ich habe jetzt, also ich habe das Buch auch nicht gelesen. Leider steht auf meiner Leseliste seit Monaten. Aber ich, ja genau. Das ist jetzt meine Interpretation davon. Und das ist äh, im Sinne von, es ist halt ein Dialog, wo sie sagt, naja, nee, man weiß nicht, wer der sein wird. Und das ist halt etwas, das insofern häusliche Gewalt oder ein Bewusstsein für häusliche Gewalt anklingen lässt, weil das ist ja auch, man weiß nicht, wie jemand hinter verschlossenen Türen ist. Wie jemand zu ihr sein wird, vielleicht auch da. Genau. Ja. Genau. Okay. Und das ist kein wirklich explizites Ding. Das ist jetzt, wie ich diesen Satz interpretiert hätte, dass da ein Bewusstsein dafür auch mitschwingt. Aber das nicht der Hauptfokus ist. Was ist natürlich auch eigentlich der Hauptfokus komme ich mit der Person überhaupt zurecht. Ja, ich sehe es jetzt, danke. Also, ja. Und du, du sagst ist Zynismus, aber es tönt es für mich auch sehr nach einem Pragmatismus, also sehr, ja. Genau, es ist einfach so ein unglaublicher pragmatischer Ansatz, was Romantik angeht, der halt für mich einen gewissen Widerhall hat, weil ich einfach nicht realisiert habe, dass Leute das anders machen können, lange Zeit. Pragmatismus vielleicht auch was Heirat angeht, oder? Jetzt noch gar nicht genau. zwangsläufig Romantik, weil... Also ich meine, kommt drauf an, was die Definition von Romantik ist, aber da geht es ja erstmal darum, dass sie heiraten, denke ich, oder? Genau, hier ist es halt ein unglaublicher Pragmatismus, was Heirat angeht und es ist halt nicht wirklich verdammt, es ist ein Kontrast zur Romanheldin, aber es ist einfach, ja, die Situation für Frauen in der Zeit ist halt so. Für Frauen aus dieser Schicht und dieser Zeit ist das halt so dass sie nicht viele gute Entscheidungen hat. Das ist auch etwas, was ich bei Jane Austens Romanen irgendwie mag, dass sie in dieser kleinen Bubble unglaublich kritisch ist. Das heißt nicht, dass Jane Austen nicht bei anderen Sachen teilweise auch sehr problematisch wird. Aber in dieser kleinen Bubble hat sie so thematisiert sie sehr viele Sachen auf, ich finde, sehr interessante Weise. Jetzt, wenn du sagst, eben, ähm, es war so einer der, der ersten ähm, äh, Beispiele für einen Liebesroman, wie, wie wird denn diese äh, pragmatische oder eben ähm, aromantische Position, gibt es da eine Wertung drin oder ist das sehr wertfrei oder wie, wie wird damit umgegangen im Buch? Es ist Elizabeth unangenehm, sie ist geschockt, dass Charlotte das macht auch weil sie es teilweise als Erniedrigung für Charlotte empfindet. Und gleichzeitig ist es aber danach, als sie die Heirat sieht, okay, es scheint für Charlotte zu funktionieren. Und es ist auch vom Titel Pride and Prejudice, Stolz und Vorurteil. ist Eines der Sachen, die Elizabeth im Ra Lauf des Romans lernt, ist nicht so schnell zu urteilen. Ja, Und, und Andersartigkeit auch auszuhalten nicht nur Andersartigkeit, sondern auch gerade Leute nicht zu verdammen, weil sie sie als anders wahrnimmt. Das heißt, dieses, sie trifft dieses schnelle Urteil als Hauptcharakter, und wir sehen halt diese Perspektive, ist dadurch halt revidiert. Sie entwickelt da quasi genau besser, also dann einen besseren Umgang damit auch. Genau. Und es ist auch so die Fantasie von Pride and Prejudice, ist ja eigentlich bei Elizabeth und Mr. Darcy. Mr. Darcy, der sich verändert, wenn er Kritik kriegt. Und das ist etwas, was irgendwie ganz oft nicht wirklich reproduziert wird bei Sachen, die sich an das anlehnen, weil die romantische Fantasie ist, hier haben wir einen reichen Mann in hoher Position, der zuhört und der, wenn er die Nachricht kriegt, du hast dich wie ein Arschloch verhalten das nimmt, sich verändert und nicht erwartet, dass sie ihn wieder anhört. Ja, sie hört ihn dann wieder an, aber er hätte das nicht erwartet. Er hat sich verändert, weil ihm mitgeteilt wurde, du hast dich gerade wie ein absolutes Arschloch die ganze Zeit verhalten. Das ist eigentlich auch etwas, was ich irgendwie cool finde, weil so diese Fantasie, dass jemand einem zuhört, kann ich verstehen. Und es hat so glorreiche Bemerkungen, die auch teilweise bei wie Heirat zu der Zeit funktioniert unglaublich schön sind. Das, der Anfang ist ein Beispiel dafür. It is universally, universally acknowledged that um, an unmarried man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Kannst du das kurz übersetzen? Uh, es wird universell anerkannt, dass ein unverheirateter Mann im Besitz eines großzügigen Vermögens eine Frau haben will. Und es geht dann weiter mit, das ist, das ist zumindest das, wovon alle die, Leut, alle die Mütter aus der Umgebung ausgehen, die dann ohne die Meinung des Mannes zu fragen, ihn gleich als Besitz ihrer Töchter abstempeln werden. Das ist jetzt frei aus dem Gedächtnis übersetzt und nicht ganz genau das, was er sagt. Aber es ist halt einfach so dieser Kommentar, mit dem es anfängt, wo halt Jane Austen voll über die gesellschaftlichen Erwartungen schreibt, die damit reingehen. Und hier spricht sie halt, es sind halt die Mütter, weil es was Finanzielles und ist, was die ganze Familie angeht in diesem gesellschaftlichen mhm. Kontext. Und was ich auch noch spannend finde, ist eben, dass du, dass du sagst, es ist etwas, was dich fasziniert, weil es eben in einem gesellschaftlichen Kontext ähm, funktioniert oder äh, von einem gesellschaftlichen Kontext erzählt, der eben dieses, die, die, die sind normative, dass, dass äh, die Grundlage für jede Beziehung romantische Liebe sein muss, dass, dass, dass das dann noch nicht gesellschaftlich so verankert ist. Genau, und das merken wir auch immer wieder. Und es gibt sehr viele Ehen, die dargestellt werden, die eben nicht wirklich auf romantischer Liebe basieren in diesem Roman. Und, aber es ist nicht das, dieses Fehlen an romantischer Liebe, das, woran sie scheitern. Ja, spannend zum Beispiel die Ehe zwischen Mr. Bennet und Mrs. Bennet, den Eltern von Elisabeth, scheitert nicht daran, dass da keine romantische Liebe mehr herrscht, sondern daran, dass sie sich einfach nichts zu sagen haben, nicht verstehen. Dass er sie immer runter macht und ihre Sorgen ihm auf die Nerven gehen. Und dass sie nicht wissen, wie sie miteinander umgehen können. Wobei hier auch explizit geschrieben wurde, ja, sie waren aneinander verliebt. Und dass einfach das angedeutet wird, dass Sachen nicht klappen müssen, nur weil romantische Liebe da ist und dass Respekt wichtig ist, dass das thematisiert wird, das fand ich irgendwie auch so im ganzen Komplex als aromantische Person einfach nett, weil ich muss sagen, so, es ist nicht das Gleiche, wie aromantische Leute glücklich sehen, aber, aber auf alle romantischen Normen Beruhende Beziehungen in Geschichten of freitern sehen, weil da so Sachen wie Respekt und einander zuhören fehlen, ist auch irgendwie angenehm zu sehen für mich. Einfach nur, weil es nicht dieses automatische Happy End-Romantik pusht. Ich sage mal, es ist halt auch irgendwie realistisch. Genau! Und gerade bei Charlotte sie kriegt ja auch in ihrem gewissen Sinne ihr Happy End. Sie kriegt das, was sie haben will. Und es ist keine romantische Beziehung dabei. Sie kriegt das Haus, das sie managen kann. Sie muss halt mit Mr. Collins und Lady Catherine leben, was arme arme Charlotte, weil das war schrecklich. Und... Aber sie hat die finanzielle Unabhängigkeit, die sie haben will. Und die sie leider in dem gesellschaftlichen Kontext nur durch die finanzielle Abhängigkeit von einem Ehemann kriegt. Ich bin dafür als kennen die Geschichte geht so weiter, dass sie bald mal Witwe wird. Das ist eine gute Idee. Ähm, das ist dann auch ein Happy End für Ich sie. mag, dass das dann ihr Happy End oder? Und, ja, und auf der anderen Seite finde ich eben aber schon auch, ähm, klar sind es, sind es ähm, heterosexuelle ähm, oder es sind Heterokonstellationen, die in, diesem, in diesen Beziehungen in der Gesellschaft möglich sind, primär. Und da aber eben verschiedene Varianten davon zu sehen und, und eben, dass da die Variable äh, romantische Liebe unterschiedlich auch gezeigt wird mit unterschiedlichen Ko äh, ähm, Konsequenzen. Es so, und effektiv, ich glaube, ich muss mir das, ich werde wahrscheinlich nicht das Buch lesen, aber ähm, die Filme nochmal schauen und auf den äh, Charakter noch, noch ähm, ja, ein bisschen genauer hinschauen. Die, die, die Filme haben halt nicht die Filme haben halt nicht Jane Austens wundervolle Formulierung von Beschreibungen von Sachen. Leider. Diese, die, Jane Austen hat da wirklich ein Geschick für so, wie sie Sachen durch die so wunderschön deutlich formuliert, ohne sie direkt auszusprechen. Ja, also ich würde, ich werde das Buch sicher auch lesen, vielleicht ziehe ich es mal vor auf meiner Leseliste, aber, also ich werde es auch, ich werde es auch lieber lesen, als mir irgendwas anzuschauen. Und bei Charlotte finde ich es halt auch schön, dass sie nicht nur als Aromantik lesen kann, sondern vielleicht auch als mehr. Als vieles. Ich lese sie halt als Aro. Also gut, kommen wir zum nächsten Charakter. Finn, wen hast du dir ausgesucht? Also ich würde sagen, wir bleiben jetzt gleich mal im 19. Jahrhundert. Ich habe mir nämlich Josephine March bzw. Joe aus Little Woman ausgesucht. Ähm, also das war kurz mal ein Roman bzw. ein zweiteiliger Roman von Louisa May Alcott und der mittlerweile auch schon auch filmisch adaptiert wurde, zuletzt letzten Film von 2000, aus, im Jahr 2019. Ähm, es geht eben um Joe, die mit, ja, drei Schwestern eigentlich aufwächst und diese drei Schwestern oder die erste heiratet dann auch, also eigentlich geht es um deren Heranwachsen und diese Schwestern, die erste heiratet dann eigentlich auch relativ bald und dieser Joe ähm, sagt ja vor allem auch das ganze Buch hindurch oder auch den Film hindurch und die ganze Geschichte hindurch einfach, dass sie, die will nicht heiraten und die hat einen, besten Freund, aber den will sie auch nicht heiraten und will eigentlich Schriftstellerin werden und beginnt dann auch mal eben mit Schreiben Geld zu verdienen, was gar nicht so einfach ist für eine Frau in ihrer Zeit und es wird dann auch, also auch in den filmischen Adaptionen dann auch sehr stark auch wieder verhandelt, wie dass sie eigentlich heiraten muss. Ähm, an einem Punkt in diesem Buch lehnt sie oder warum ich sie so als Arrowhead canon auch sehe oder warum sie mir als Charakter auch so wichtig ist, ist, dass sie an einem Punkt in dieser Geschichte ähm, lehnt sie einfach lehnt sie auch einen Heiratsantrag ab eben von ihrem besten Freund, der dann später ihre kleinste Schwester heiratet spannenderweise. Ähm, nee, ist allerdings auch ein Mittel gewesen, um ihn loszuwerden, weil scheinbar alle erwartet haben dann, dass dieser beste Freund und Joe am Ende zusammenkommen und heiraten. Und Louisa May, May Alcott hat halt auch tatsächlich einen Brief an eine befreundete Person auch geschrieben, I won't marry Joe to Laurie to please anyone. Also ich werde Joe nicht mit Laurie verheiraten, nur weil Leute das wollen quasi. Und das finde ich auch sehr cool, beziehungsweise es gibt dann auch ein Gespräch zwischen, also bevor ihre Schwester heiratet, ihre erste, also Meg, heiratet, gibt es ein Gespräch zwischen Joe und Meg, ähm, wo Joe ihr sagt, ja, du musst jetzt nicht heiraten, du musst das nicht tun wir können quasi gemeinsam weglaufen und du kannst noch Schauspielerin werden, wie du wolltest und du musst jetzt nicht heiraten. Und Maggie also halt hey, ich möchte das. Und nur weil deine Träume irgendwie anders sind als meine, macht es das halt nicht weniger wertvoll, aber ist halt auch für Joe oder für zum, beim Anschauen auch so eine emotionale Szene für mich gewesen, weil ich da einfach auch viele... Emotionen. Ich meine, es geht dann weiter damit, dass sie halt erwachsen werden und das auch schwierig ist, aber es war halt für mich dann so, dass dieses Gefühl zu haben, wenn irgendwie nahestehende stehende Personen auch heiraten, das war schon was, womit ich viel anfangen konnte. Und auch, ich habe gerade die Filmversion im Kopf, es gibt dann ein Gespräch auch an der Stelle, wo sie, also... Es gibt dann den Moment, wo halt wie die Schwester, also die Amy, das ist die kleinste Schwester, ist da in Paris und Laurie, also ihr bester Freund, ist dann auch unterwegs und dann kurz bevor die zurückkommen, am redet, also Joe fragt sich dann, ob sie diesen Heiratsantrag zu schnell abgelehnt hat. Weil sie sagt ja halt auch, nee, sie wird vielleicht nie heiraten und das ist dann auch schwierig und dann fragt ihre Mutter, also in der Film, ich habe gerade die Filmversion so im Kopf, weil ich den Film jetzt letzte Woche nochmal geschaut habe, <lacht> ist immer wieder schön, <lacht> ähm, auch wenn es sicher, es gibt auch viel dran zu kritisieren, auch am Buch, aber grundsätzlich, ich finde es immer wieder schön zu sehen. Um, oder zu hören und zu lesen, um, fragt die Mutter, sie sagt, sie teilt sie das mit ihrer Mutter und die fragt sie halt, ja, liebst du ihn? Also, do you love him? Um, und sie sagt dann ja, also ich versuche das jetzt gleich frei zu übersetzen, ja, wenn er zurückkommt, dann, dann denke ich, würde ich ja sagen. Und die Mutter fragt sie dann, ja, aber liebst du ihn? Und sie sagt, naja, es ist mir wichtiger, dass ich geliebt werde, als ihn zu lieben. Und ich weiß nicht, ich fand dieses, und die Mutter sagt, ja, das ist, es ist aber nicht dasselbe. Und ich fand das, das fand ich auch sehr interessant mal als Gespräch zu sehen, so in der Form, auch wenn das jetzt nicht heißt, dass sie auf keinen Fall irgendwie eine Beziehung eingehen könnte, weil sie jetzt den nicht romantisch liebt oder so, aber für sie, hieß, würde ich sagen, heißt es das in dem Moment und ich fand das auch sehr interessant, solch, solche Szenen mal zu sehen, auch diesen abgelehnten Heiratsantrag und diese Situation, die, ich weiß nicht, ich das Gefühl habe wo ich das Gefühl habe, dass oft fokussiert wird auf die Emotionen von der Person, die gerade abgelehnt wurde oder so und da dann zumindest in die auch die Emotionen von Joe irgendwie zu sehen. Das kann ich sehr gut verstehen, weil das ist eigentlich extrem selten. Und das war, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, schon sehr. Es hat mir sehr viel bedeutet, sage ich mal. Und ich ich hätte es halt von mir aus, wäre ich wahrscheinlich nie drauf gestoßen. <lacht> Aber. Ja. Magst du dann ein bisschen mehr zu erzählen, wie du darauf gestoßen bist? Oder, oder wo und in welchem Kontext du dem zum ersten Mal begegnet bist? Also. Ich habe. Freunde, die Schauspiel- bzw. Musical studieren ähm, und da auch immer noch aktiv Musical spielen. Und ein Freund von mir hat, ähm, dessen Theater-Musical-Gruppe hat eine Adaption von Little Woman gespielt und er hat mich halt eingeladen, ob ich ähm, zuschauen kommen möchte zu eine, zu einer Aufführung und dann bin ich halt zu der Aufführung gefahren und ich habe mich eigentlich jetzt nicht so viel erwartet. Also er hat halt den Ehemann einer der Schwestern gespielt, beziehungsweise, von der, beziehungsweise den Geliebten der Schwester, die relativ früh stirbt, als von Beth. Und ich dachte mir, ja, ich schaue mir das halt an. Und ich bin eigentlich ohne viele Erwartungen hingegangen und wollte halt einfach, ich bin, ich muss sagen, auch wenn ich Musical gespielt habe, eine Zeit lang in Musicalgruppe, ich bin nicht so der Musical-Fan. Es hat Spaß gemacht, aber es war nicht so meins. Und ich dachte mir, ja, interessant, schaue ich mir an. Ist halt was, was ein Freund macht. Ist, ja. Und dann haben sie halt diese, das Stück gespielt, halt eine Musical-Adaption, ähm, die wahrscheinlich auch, also ich schätze mal stark auch mit der Verfilmung von 2019 zusammengehangen ist, dass sie... Also das, die werden sie wahrscheinlich als Source-Material auch hinzugezogen haben, aber war halt nochmal ein bisschen anders und mit, leicht an und mit anderen Schwerpunkten und anders eingebettet. Und dann kamen diese Szenen und diese Geschichte und es war halt in dem Moment für mich einfach auch mega stark und unerwartet. Und ich habe ihm nachher auch gesagt, ja, es ist für mich relativ krass war, weil ich selten so eine Identifikation mit einer Figur habe oder haben kann, die ich irgendwo wahrnehme. Und das war quasi mein erster Kontakt mit Little Woman als Welt, Buch, Film, andere Adaption. Und es ist da eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch wirklich die Hauptfigur. Ja, das ist die Hauptfigur tatsächlich. Dann, weil wir jetzt bei Cold Open ja auch bei unterschiedlichen Versionen von Filmen waren. Was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen der Filmversion und der Buchversion, die die noch im Kopf sind? Und auch bei der Interpretation, was, ich glaube, hier Arrow und Ace-Headcannons angeht? Ja, also wahrscheinlich ist sie auch ein Ace-Headcannon, kann sie auch guten ein Ace-Headcannon sein. Ähm, also der prägnanteste Unterschied ist halt, dass Alcott ähm, Joe im Buch, am, beziehungsweise in den Büchern am Ende dann schon verheiratet. Und zwar, also und zwar an einen älteren Professor. Sie gibt dann auch Schrift... Also sie gibt Schriftstellerei nicht ganz auf, aber sie kriegt zwei Kinder und es wird quasi mehr ihre Freizeitbeschäftigung. Und in den Adaptionen, also vor allem in den neueren Adaptionen, ist das halt nicht so, weil... Also und unter anderem auch, also der Film von 2019 macht das, glaube ich, finde ich ganz gut, weil da eben auch auf das Leben von Louisa May Alcott reflektiert wird und da Dinge herausgenommen werden, weil es nämlich so ist, dass ähm, Louisa May Alcott hätte Joe gerne unverheiratet gelassen. Aber ihre Publisher und Verleger haben quasi darauf bestanden, dass ein weiblicher Charakter in einem Buch mh, am Ende verheiratet ist. Und dementsprechend hat sie dann ein Ende geschrieben, das auch relativ. Es ist nicht ganz zufriedenstellend, weil. Und passt auch nicht ganz in die Struktur, beziehungsweise es war auch für Fans seitdem, seither immer. Also, was ist immer? Ich kann ich mir schon vorstellen, dass es Leute gab, die das zufriedengestellt hat, aber es war immer relativ unzufriedenstellend, weil sie halt dann eben nicht Laurie heiratet. Und. Leute halt erwartet haben, dass sie diesen Charakter heiraten, dass die zwei heiraten und zusammenkommen. Und in dem neuen Film haben sie das dann quasi so gelöst, dass es zwei Enden gibt. Ähm, also grundsätzlich läuft das Ganze auch so in der Rahmenhandlung, dass sie schreibt quasi dann ein Buch über ihr ganzes Leben. Ähm, und das ist, das, das ist dann das Buch, das sie da veröffentlicht, am Ende von ihrer Geschichte auch. Ähm, und das ist dann eben Little Woman. Ähm, und der Film hat dann quasi zwei Enden, nämlich einmal das Ende, wo sie dann durch ihren Verleger gedrängt eben schreibt, dass diese Joe, also dass die Joe verheiratet wird, und einmal das Ende, wo die Joe eben das Buch hinbringt. Und, aber in Wahrheit hat sie nicht geheiratet und das ist nur der Charakter in ihrem Buch, der geheiratet hat. Ähm, und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Adaption. Wie, wie wird es denn mit der Heirat im Buch? Wie eingeleitet, ich kann mir vorstellen, wenn das so wie, also wirkt das irgendwie konsistent im Ganzen drin? Ähm, Kommt es dann auch, ist es auch so eine, also gibt hat wird sie, verliebt sie sich dann Hals über Kopf irgendwie am Ende oder wie, wie, wie funktioniert das da, das verheiratet werden? Ja, also ich kann es gar nicht so, also ich weiß gar nicht genau, wie ich es interpretieren soll. Ich finde schon ein bisschen, es hat halt so einen, Bruch auch. Also es, es ist dann schon was, man kann schon so interpretieren, aber es passt halt nicht ganz, weil sie sagt halt davor die ganze Zeit, sie wird nicht heiraten. Ähm, dieser, also sie verliebt, also es ist halt der, den sie heiratet, ist halt ein Professor, der halt auch ihre, ihre Sachen liest und auch kritisiert, sage ich mal. Und es ist halt, es ist halt komm, in diesem Bruch mit ihrem Charakter eigentlich. Ich meine, sie ändert dann halt ihre Meinung, weil sie sich entscheidet, ja, sie heiratet jetzt doch, nachdem sie halt Romantik auch, also dieser Laurie ihr, ihr Kindheitsfreund, der macht ihr länger romantische Avancen immer wieder und sie ist dem absolut, ich glaube, sie also ich würde sagen, sie bemerkt es gar nicht in meiner, also ich meine, man kann natürlich sagen, sie bemerkt es absichtlich nicht, wenn man so interpretieren will, aber ich würde sagen, sie bemerkt es einfach auch nicht und dann hast, ist da quasi so ein Bruch und eine Meinungsänderung und ja sie heiratet ihn dann und, und es ist aber eben es ist es wird nicht irgendwie dann ähm, schwelgerisch äh, werden ihre Gefühle beschrieben oder so weil das finde ich das ist manchmal auch was was passiert dass dann plötzlich so ähm, dass dann plötzlich oder die, so die Storyline von ähm, den Richtigen finden oder die Richtige finden also das äh, die richtige Person finden, ähm, so, dass, dass dann die Gefühle äh, kommen, was ja vielleicht durchaus vielleicht für, für ähm, ähm, Personen auf dem ähm, asexuellen oder aromantischen Spektrum auch eine Repräsentation sein kann, ähm, aber es ist ja doch auch immer wieder in diesem normativen Training. Also zwei Sachen. Das eine ist in dem Fall, ist halt, es ist schon, es ist nicht so, als würde das gar nicht existieren. Aber ich denke, dass Louisa May Alcott sich auch immer bewusst war, dass ein unbefriedigendes Ende ist. Und das schlägt auch so ein bisschen durch. Ich werde jetzt den Film referenzieren, weil ähm, es da vielleicht, also es ist auch nur eine kurze Szene, da kommt dann der Professor zu Besuch nochmal und fährt dann weg und ihre Schwestern und ihre Familie sagen, ja, der bittet doch darum, dass er bleibt und dann läuft sie, also dann machen sie die Pferde fertig und sie läuft ihm nach und dann ist es schon sehr, und der Publisher findet das dann auch sehr romantisch und so, während in dem zweiten Endet daneben sitzt und sich denkt, es ist ja. <lacht> Und aber was ich noch sagen, das ist das eine. Aber was ich, und was ich noch sagen wollte ist, das, weil wir ja hier, also das sehe ich jetzt weniger bei Little Woman, aber man könnte es in anderen Repräsentationen so sehen. Auch wenn ein Charakter weitgehend keine, also keine romantischen Gefühle hat oder oder empfindet oder sexuellen Gefühle, wie auch immer, ähm, kann dieses plötzliche oder den richtigen Finden unter Anführungszeichen, ich würde es nicht den richtigen Finden nennen, immer noch Repräsentation sein für Menschen auf dem aromantischen oder asexuellen Spektrum, die unter bestimmten Umständen, zu bestimmten Zeitpunkten dann doch auch mal romantische Anziehung empfinden Also ich meine, es braucht ja nicht nur, also ich kenne wenige demiromantic oder demisexuellen Headcanons, aber ich meine, wir reden hier von Headcanons jetzt sehr auf Aromantik und Asexualität als extrem gesprochen. Also extrem, weil mir gerade kein besseres Wort einfällt. Es kann durchaus auch mal ein Charakter, keine Ahnung, könnte durchaus mal ein Charakter auch demiromantisch oder demisexuell sein. Wie gesagt, verstehe ich jetzt bei Joe gerade weniger, außer vielleicht im Buch. Also im Buch vielleicht eher, wenn man, es ist halt nicht, wäre halt nicht meine Interpretation direkt. Und halt auch mit dem Hintergrund, dass Alcott sie eigentlich nicht verheiraten wollte und das mehr oder weniger unter, aus Muss gemacht hat, ähm, ist es halt nochmal für mich ein bisschen anders. Aber eine Möglichkeit wäre es, die Charaktere wären ja deswegen nicht vom Aceback weg. Ja, und gegen Demi würde auch sprechen, dass sie eben den besten Freund, dass sie, sie sich in den nicht verliebt, ja, gerade wo genau. sie viel näher ist. Ja, wobei dem ist sich nicht, auch nicht in alle ihre guten Freunde verlieben. Absolut, ja. Ähm, ja, nee, aber stimmt schon, sie, weil sie dessen Heiratsantrag ja explizit auch ablehnt. Ich meine, wir sind hier immer noch zu einer Zeit, wo Romantik und Heirat nicht als deckungsgleich angenommen wurden. Sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Genau, und was auch verhandelt wird, relativ stark. Also in, in diesem in Film dann und immer noch in neuen Adaption dann halt auch sehr stark herausgestrichen ist ähm, und was Louisa May Alcott dann in späteren Büchern auch explizit verhandelt oder zumindest einmal verhandelt, ist die Möglichkeit von einer Frau auch nicht zu heiraten. Halt jetzt nicht in Little Woman, weil da heiratet sie ja dann am Ende doch und ja, im Buch. Aber gerade in den neueren Adaptionen und ich glaube in, ich weiß gar nicht in welchem Buch, ich glaube, in Joe's Little Boys, verhandelt sie das dann auch, eben, dass das eine Möglichkeit ist. Und der Film setzt sich damit halt dann auch auseinander, weil das eben, dass das eben zu der Zeit noch schwierig war. Und ich meine, auch heute, ich würde es mal sagen, sogar heute auch noch auf eine andere Art und Weise schwierig ist. Nicht mehr in der Form, dass es keine Option ist, aber in der Form, dass... Wenn du als Person oder wenn ich als Person weiblich gelesen werde, solange das der Fall ist, Menschen zu mir sagen, ja, irgendwann wirst du deine Meinung ändern, wenn ich sage, ich werde vielleicht nie heiraten oder von mir erwartet wird, dass ich heiraten möchte oder so Spaß. Willst du nicht kochen lernen, damit du irgendwann mal deinem Mann was kochen kannst? Oh wow, ja, ja, ja. Es gibt bessere Gründe, kochen zu lernen. Ich meine, mein Beispiel, mein Extrembeispiel ist, mal, ist, dass mir mal in einem Zugabteil, während ich mich mit, oder das ich immer bringe, ist, dass in einem Zugabteil, während ich mich mit einer, also ich habe im Zug eine Person kennengelernt, auf einer längeren Fahrt zwischen Mailand und Wien, ähm, die auch, also, die auch kein Interesse an Familiengründung und Kindern hatte und wir hatten uns unterhalten und bei uns im Abteil saß ein wildfremder Mann, der mich dann irgendwann mal im Laufe des Abends angeschaut hat und mir zu verstehen gegeben hat, frei übersetzt, was ist eine Person, die, äh, was ist eine Frau, die keine Kinder will? Und der offensichtlich die Notwendigkeit sah oder die das Recht sich herausgenommen hat, mir das so zu sagen. Abgesehen davon, dass ich keine Frau bin, aber das ist ein anderes Thema. Das habe ich ihm dann nicht erklärt. Das zeigt für mich auch ganz, ganz stark, eben, wie wichtig dass es eben ist, dass es nicht nur Headcanon gibt zu den Sachen, sondern effektiv auch Kennen. Also dass ja. es Dinge gibt, wo es eben explizit so benannt wird ähm, und dann nicht nur benannt und exotisiert wird, sondern benannt und ähm, auch als etwas, was in Ordnung ist und was auch seine Normalität hat, beschrieben wird. Und ich denke, da kann, da kann eben auch die, die Diskussion über kennen oder über Figuren dann eine gewisse Vorarbeit leisten, wenn, diese, ähm, wenn sie äh, auch ein Stück weit ein bisschen verbreitet wird oder ein größeres Publikum kriegt. Klar, weil wenn wir uns über, über Figuren unterhalten und darüber reden und über diese Erfahrungen reden, dann Menschen vielleicht feststellen, ja, wir könnten das auch explizit machen, oder das könnte eigentlich auch explizit sein. Wir hatten ja vorher auch schon, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass bei Figuren, die dann irgendwann Canon a sind, vorher schon Spekulationen und Gespräche darüber gab. Und gerade wenn ähm, wir und das andere, ist, wenn wir uns über Headcanon unterhalten, und über, darüber, wie wir Narrative und verschiedene Figuren interpretieren, dann zeigt das auch, hier ist ein Bedarf da. Wenn die Unterhaltung nicht da ist, dann, ja, dann vermutlich auch weniger Bedarf. Oder dann wird weniger Bedarf gesehen, das heißt ja nicht, dass der Bedarf nicht da ist. Ja, und auf der anderen Seite, ähm, das ist auch etwas, was wir über, äh, darüber ein bisschen in der Vorbereitung gesprochen haben, ist dieser Aspekt von, von Queerbaiting, also ähm, dass Figuren gezielt ähm, für eine bestimmte Community auch entwickelt werden, ähm, einfach um, um, ähm, um damit irgendwie den Verkauf zu steigern zum Beispiel. Und das sind es ja auch, auch oft dann irgendwie recht unbedeutende Nebenfiguren oder, oder äh, ja, ähm, wo, wo, wo das auch ähm, dann explizit gemacht wird. Ja, beziehungsweise das dann explizit, also explizit zieht einer Person, ident diese Identitäten zu geben oder eine Identität zu geben. Ähm, egal, ob sich das jetzt auf queere Identitäten oder andere Identitäten bezieht ähm, beugt ja auch, also gerade bei queeren Identitäten, das würde ja auch queerbaiting ein Stück weit vorbeugen weil du ja halt dann quasi explizit hast, dieser Charakter ist das oder hat diese Identität und dann spielst du ja nicht mehr, da also dann... Das Ding mit, bei Queerbaiting ist ja auch, dass diese dann in, in Wahrheit nicht explizit queer sind, am Ende. aber es nur so ein bisschen angedeutet wird und dann eben verschiedene Communities, die für sich kleiden können, so in die Richtung. Ja, genau. genau. Nicht mal nur das, sondern gerade bei Queerbaiting ist es ja auch so ein lauter Hinweise, dass sie queer sind bis zum Ende, wo sie es doch nicht sind. Ja. Ja, genau. Und dann manchmal auch explizit nicht sind. Mhm. Oder entweder das, oder eine Bestätigung in letzter Minute auf eine Art und Weise, die extrem unbefriedigend ist. Das ist die andere Variante. Ja, oder, oder auch so hinterher. Also manchmal auch so, so da, da hinten nach und dann irgendwie... Mehr um, um wie etwas mehr Relevanz zu geben oder irgendwie so. Und die Figuren sind aber gar nicht so irgendwie nicht hilfreich für die Community so gezeichnet zum Beispiel. Ich finde den Begriff Baiting halt in dem Zusammenhang auch gut, weil es wirklich halt darum geht, die Figur interessant zu oder das Medium, das Ding, die, die Produktion interessant zu machen für queere Personen aber dann halt nicht wirklich die Repräsentation zu geben, die es eigentlich bräuchte ähm, und diesen Charakter nicht wirklich als queeren Charakter zu produzieren. Wobei ich hier jetzt gerade bei Queerbaiting als Begriff ein bisschen eine Linie ziehen würde zwischen Queerbaiting und bewusster Ambiguität, die gerade in älteren Medien auftaucht, wo es kein Queerbaiting ist, weil sie teilweise nicht sagen durften, dass der Charakter queer ist. Beziehungsweise, dass un nicht unbedingt AutorInnen selbst so ganz bewusst war. Queerbaiting ist etwas, was sich halt auf die Moderne bezieht. Ja, beziehungsweise ist Queerbaiting halt auch immer was Bewusstes und Ambiguitäten, die gelassen werden, sind nicht immer bewusst. Also wenn auch eventuell ist halt das Love Life von einem, ich meine, schön, weil es ist cool, wenn Charakter mal nicht auf seinen Love Life irgendwie die ganze Geschichte gesentert ge ge hat, also zentriert hat, aber mitunter kann das auch einfach nicht mal nicht vollkommen ausformuliert sein, sag ich mal. Gerade bei einem Nebencharakter vielleicht auch. Ähm, das ist dann vielleicht nicht immer bewusstes Queerbaiting. Also, was heißt vielleicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass, es dann, dass das dann nicht immer ist. Weil einfach, weil Ambiguität ist, wir auch einfach Ambiguität. Und ich denke eben, es ist auch oft. Ähm nicht ganz so klar. Also es gibt immer wieder diese Diskussion darüber, ist jetzt, ähm, sind jetzt bestimmte klischeehafte Darstellungen zum Beispiel, sind die genutzt worden, weil ähm, man besonders ein, ein, ein kühles Publikum ansprechen wollte, ähm, um damit Geld zu machen. Ähm, das ist häufig auch als Person, die das schaut oder liest oder hört, nicht so ganz eindeutig zu klären. Und, ähm, aber ich, ich denke, es ist, es ist gut zu wissen, dass es das auch ähm, geben kann. Und das hält mich aber dann nicht zwingend davon ab, dass ich die Figur toll finde oder ähm, mich in der Figur sehe oder so. Um zu Joe zurückzukehren so ein bisschen, da sind ja auch lauter Ambiguitäten in der Figur und die sind auch absichtlich. Und bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich noch gerne einen Kommentar einfließen lassen, den wir aus dem Off von einer demiromantischen Person bekommen haben, oder genauer gesagt von Noir. Ähm, und zwar hat Noir auch Headcanons, und zwar wären das Edward Elric und Winry Rockbell aus Fullmetal Alchemist Brotherhood. Edward Elric ist einer der Hauptcharaktere und Winry ist eine... Kindheitsfreundin von ihm auch. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich zwischen den beiden auch eine Beziehung, allerdings sehr langsam. Und dann müssen sie auch erst einmal darauf gestoßen werden. Die Serie basiert auf einem Manga, aber Noah meinte jedenfalls, dass sie diese beiden auch als Headcanons für Demiromantik und eventuell auch für Demisexualität ges gesehen oder genommen werden können. Ja, und ich finde das eigentlich gut weil ich finde, wir hatten jetzt eh schon sehr viele einfach Aro und ace head und ein Demi-Head-Canon passt da jetzt auch noch mal. Sehr schön. Und dann möchte ich auch gleich weitermachen und dich fragen, Gertz, welche Figuren oder Figur du dir dann ausgesucht hast? Ähm, also ich, ich, äh, ich bringe ein Franchise mit, ähm, mit ganz vielen Figuren, äh, und zwar Star Trek. Ähm, und da werde ich insbesondere über Data sprechen. Ähm, Star Trek ist, äh, hat ursprünglich als äh, Serie von äh, Gene Rottenberry angefangen, ich glaube so in den, ähm, in den 60ern, äh, wenn es mir recht ist. Und das, da gab es eigentlich nur so äh, zwei Staffeln von. Ähm, vielen ist da von dieser Serie Spock bekannt. Spock ist ein, ähm, ist ein Vulkanier und Vulkanier sind eine Spezies, also es ist eine Science-Fiction-Serie, in der auch verschiedene ähm, außerirdische Lebensformen vorkommen. Und ähm, Eine ähm, solche Spezies, die da vorkommt, sind die Vulkanier. Ähm, die sind sehr, ähm, ähm, legen sehr viel Wert auf Logik, wobei eben da ähm, die grundsätzlich in der Philosophie, die die haben, ähm, Emotionen unterdrückt werden. Die ähm, Vulkanier und, und Spock zum Beispiel, die sind, ähm, da ist es so gezeichnet, dass die irgendwie alle fünf Jahre, glaube ich, einmal ähm, Paarungszeit haben und dann irgendwie durch eine Berührung mit dem Finger ähm, die Paarungszeit abschließen. Ähm, und, und das ist so alles, was an, an, ähm, äh, äh, an, an Sexualität da auch irgendwie gezeichnet ist bei den Vulkanien. Und eben jetzt gerade schon in, den, in, den frühen, in der frühen Serie, da gab es ganz, ganz viel Problematisches dran. Rassismus ist ein Thema, auch Queerfeindlichkeit ist ein Thema. Aber es gab da eine große Bemühung darum, immer wieder Vielfalt zu zeigen. Und ich selbst ähm, bin mit, dem, mit der Next Generation aufgewachsen. Also ähm, es gab dann einen Reboot nach, nach verschiedenen erfolgreichen Fil Filmen. Es dann einen Reboot in den 90ern, ähm, äh, wo, wo dann verschiedene ähm, Serien auch gelaufen sind. Und unter anderem gab es da die Serie äh, Star Trek The Next Generation. Ähm, da gehören Figuren dazu, wie ähm, der, der, äh, der Captain äh, Jean-Luc Picard. Ähm, äh, es gab dann äh, Riker, es gab äh, Data, Diana Troy ähm, und so weiter, ähm, einfach um euch ein bisschen Orientierung zu geben. Und ähm, für mich war damals die Figur Data, respektive die Story um ihn herum und die Gespräche, die mit ihm äh, geführt wurden, ähm, war, glaube ich, sehr wichtig, auch in der Akzeptanz meiner eigenen ähm, Andersheit und eben auch in Bezug auf, auf, auf ähm, Asexualität und Aromantik. Data ist ein Roboter, das, ist, das spielt so ein bisschen in das äh, Stereotyp auch rein, auch mit, mit Spock zum Beispiel, äh, dem Vulkanier, ähm, dass das, das wie so Gegenentwürfe zum Menschsein entworfen, also, als Gegenentwurf zum Menschsein wird, wird wie ähm, Asexualität und Aromantik ähm, da erzählt, ähm, was absolut äh, problematisch ist und doch sind es halt frühe Erzählungen davon, denke ich. Ähm, oder für mich so die ersten Erzählungen davon, die ich bewusst ähm, auch wahrgenommen habe oder wo ich so zum ersten Mal damit in Begegnung ge äh, gekommen bin. Ähm, Data ist ein Android, also ein Roboter, ähm, der aussieht wie ein Mensch und ähm, auch denken kann. Und da wird immer wieder in der ähm, Serie auch seine Menschlichkeit verhandelt. Es gibt, es gibt da Leute, die ihn nicht als, ähm, als, als, ähm, als Person anerkennen. Ähm, und das, äh, Data spricht auch manchmal so aus der eigenen Perspektive oder... Er beobachtet sein Umfeld und äh, die Menschen und anderen Wesen ähm, um ihn herum sehr genau und beschreibt dann auch sein Fremdheitsgefühl oder fragt sehr genau nach, zum Beispiel, ähm, wenn es so um das Thema Romantik, Liebe und Sexualität geht. Und das war für mich so, obwohl dieses Fragen sehr was Kindliches hat, ähm, was auch wieder so in den Stereotyp reinspielt, ähm, waren diese Fragen so ein Ort, wo ich sehr viel darüber gelernt habe, wie Menschen sowas tatsächlich erleben. Und auch ähm, dann die Reaktion, insbesondere vom, vom Captain dieses ähm, Androiden, ähm, der äh, äh, im Grunde ein Angestellter auf, auf, äh, auf äh, so einem Raumschiff war. Ähm, dieser Captain ist ihm in dem drin immer sehr respektvoll begegnet. Und das war, glaube ich, etwas, was, was ähm, für mich sehr wichtig war, eine Utopie zu sehen davon, dass äh, Wesen mit ganz unterschiedlichen oder Personen mit ganz, ganz unterschiedlichen Identitäten, Fähigkeiten, Bedürfnissen, äh, Weltsichten in, irgendwie friedlich zusammenleben können und äh, äh, miteinander in einer Art und Weise umgehen können. Ähm, die respektvoll äh, ist und die auch irgendwie die, den Wert dieser einzelnen ähm, Personen auch wirklich ähm, hochhält und, und auch ähm, ausarbeitet. Vielleicht auch, was mir jetzt auffällt, also es ist auch ein bisschen eine Frage an dich, wie du das siehst, weil aber von dem, was du jetzt erzählt hast, vielleicht auch, dass dieses Fragen stellen oder Fragen über Unterschiede stellen und das auch beantworten und respektvoll beantworten, dann auch in Ordnung ist? Absolut. Also, jetzt nicht nur die Unterschiede selbst, sondern einfach auch das Fragen stellen und der Austausch wichtig ist vielleicht. Genau. Und, und auch das, das, das, das nicht konform sein oder ähm, überhaupt, das ist wie ein Universum, in dem es nicht so richtig eine Konformität gibt. Es ist so viel Vielfalt da und diese Vielfalt ist immer wieder Thema. Es ist nicht so, dass über diese Vielfalt, dass die irgendwie versteckt werden muss. Ähm, und ich denke, das ist jetzt gerade ähm, in den letzten Jahren, kamen noch wieder neue Serien raus. Ähm, und da machen sie auch ganz, ganz viel in die Richtung. Auch da gibt es wieder einen, einen Charakter jetzt in einer ähm, äh, Comedy- ähm, oder eher, eher ähm, äh, komödiantisch angelegten äh, Zeichentrickserie von, von Star Trek. Also bei Lower Decks gibt es diesen Charakter Billips, ähm, der kommt aus einer Gesellschaft, wo, ähm, also er gehört dort irgendwie zur Königsfamilie und ähm, äh, dort ist es, damit man König werden kann, ähm, muss man in einer Partnerschaft sein und, und, und äh, dringend ähm, Sex haben, weil es damit wie, wie ähm, äh, festgelegt wird und der, lehnt das immer ab und es gab dann in der letzten Staffel gab so einen Moment, wo, wo sie ihm irgendwie wie so alles Mögliche angeboten hat, haben, dass er effektiv ähm, sich jetzt für, für irgendwas entscheidet und, und effektiv ähm, äh, Sex hat und da hat er das auch sehr klar abgelehnt. Also, und Es wurde lange so darüber diskutiert, dass das wie, vor allem Zölibatär ist, also dass er das aus Überzeugung macht und in dem in, der, in dieser Sequenz hatte ich da aber doch das, das Gefühl, dass es eben weit darüber hinausgeht. Also, dass es auch ein als etwas ist, was er sich für sich selbst einfach nicht vorstellen kann. Ähm, und da würde ich eben auch so, oder da habe ich auch schon von recht zu Beginn an recht so ähm, ROAs-Vibes auch gehabt. Also, wenn ich dich fragen darf, weil du gesagt hast, du das Gefühl hattest, äh, es ist einfach etwas auch, was er sich nicht vorstellen kann, was er jetzt eben zu diesen Entscheidungen und zu dem, der Ablehnhaltung auch für sich selber führt. Ähm, kannst du genauer darauf eingehen, warum du das Gefühl hattest? Oder? Also es wird, es, wird, es wird nie gezeigt, dass er irgendwie eine Form von Erregung ähm, äh, spürt. Eher im Gegenteil. Ähm, es gibt da auch so eine gewisse ähm, Aversion gegen Sex was ja nicht äh, zwingend ist für, für asexuelle Menschen, aber es ist irgendwie, es wird das mal so gezeigt und insbesondere auch bei einer männlichen Figur. Ähm ja, und halt irgend, oder es ist, ich glaube für mich war ein wichtiger Punkt, war dieser, das Gefühl von auch, ähm, dieser Druck, der ausgeübt wird auf, auf ihn von der Familie. Ähm, oder von der Gesellschaft darauf das zu haben und, und ähm, er, er flieht dann in, in die Sternenflotte, also dieses, diese Organisation wo, wo ähm, eben ganz viele unterschiedliche, ähm, äh, äh, verschiedene, unterschiedliche Personen zusammenarbeiten ähm, und um, um eben dem ein Stück weit zu entgehen. Er ist da Ingenieur und ähm, das, was er toll findet, ist einfach die, die, die, die, die Maschi dieses, den Maschinenraum und äh, den Warp Core, also den Antrieb dieses Schiffes. So. Ja. Um jetzt kurz auf Data zurückzukommen, eine der Sachen, die mir aufgefallen ist, ist also ich kenne StarCard halt nicht. <lacht> und so dieses hinterfragen, dieses als kindlich dargestellt werden, dieses Verhandeln wird, was ist denn Mensch und auch Roboter? Data hat auch Autistic Headcanons, oder? Absolut. Ja, das Absolut. ist generell auch was, was ja. ich in der Vorbereitung schon mal gesagt habe, dass mir ja dass mir auffällt, dass viele Autistic Headcanons auch, also viele Charaktere, die Aceback Headcanons sind, an irgendeinem Punkt auch mal Autistic Headcanons sind. Oder den, mhm. dass dich diese Listen durchaus überschneiden, sage ich mal. Ja, ja. Und da eben schon auch ähm, halt immer auch die Frage, oder jetzt bei sehr vielen Charakteren ist es so, dass sie dann irgendwann in Anführungs- und Schlusszeichen erlöst werden oder was auch immer und dann doch fähig sind, irgendwie eine Beziehung zu führen. Und das wurde auch, oder irgendwie ähm, äh, sexuell aktiv zu sein, ähm, was... Was, was ich finde, also ist ein, ein klassisches Beispiel da, darüber, äh, dafür ist Shelton Cooper zum Beispiel. Dieses Kindliche hat dann oder wird dann auch oft äh, genutzt, das haben wir äh, vorhin auch diskutiert, ähm, dass, dass es eben auch immer wieder zur Belustigung genutzt wird. Und ich finde aber für mich selber war, ähm, auch wenn das vielleicht vor allem ein Unterhaltungselement war, wurden da Fragen gestellt oder gab die, die Tatsache, dass so eine Figur da war, gab die Möglichkeit, dass, dass, ähm, dass andere Figuren Dinge explizit machen konnten, die ich in meinem Alltag nicht verstand. Also es wurden Dinge ähm, explizit angesprochen, die ähm, oder mir wurden Dinge erklärt, die ich in anderen Serien nie gesehen habe. Und bei Data War zum Beispiel, zum Beispiel für mich, dann äh, hatte ich, damals recht auch Schwierigkeiten damit. Es gibt so, ähm, es gibt eine Folge, wo, ähm, wo er Sex hat mit Tasha Yar. Das ist eine andere, äh, ein anderer Charakter. Ähm, und äh, die Person, die stirbt dann später. Also relativ kurz darauf, glaube ich sogar. Ähm, und also für mich war das dann irgendwie so, ah nein, der ist doch irgendwie hetero. <lacht> und und ähm, jetzt wo ich mich ein bisschen tiefer mit dem Maceback auseinandergesetzt habe, ist die Art und Weise, wie es gezeichnet wird. Also es geht, da geht es nur um die Funktionalität und es geht nur um seine Neugier eigentlich, das mal auszuprobieren und danach kommt nie wieder vor, dass, es, dass das für ihn ein Thema ist, dass, das, dass ich das absolut noch in, ähm, in, ins, ähm, äh, ins in die Asexualität, und zwar in relativ, ähm, äh, also relativ weit im schwarzen Spektrum und nicht unbedingt im grauen Spektrum, ähm, äh, einordnen würde und die Art und Weise auch wie, wie dann, also äh, es kommt dann im, im Verlauf der, der äh, Serie immer wieder auch Situationen vor wo äh, zum Beispiel ein Bild von Tascha Yar gezeigt wird oder wo irgendwie darauf angespielt wird, dass das eine Beziehung war, die für, für Data wichtig war aber es wird nicht wirklich als Liebesbeziehung gezeigt, sondern als ähm, als eine starke Bindung vielleicht Das klingt cool und weit über das hinaus, halt, was, was ähm, in Bezug auf, auf nur Asexualität oder Aromantik geht, es, es wird so, anhand davon zu denken, es gibt ganz unterschiedliche Welten und ganz unterschiedliche ähm, Arten und Weisen wahrzunehmen und zu erleben, ähm, werden ganz, ganz viele Lebensweisen und Erfahrungsweisen dann wird mit dem experimentiert, auch ganz unterschiedliche Formen von, von, von ähm, wie Partnerschaften gelebt werden oder so werden dann. Es wird immer halt wie ein Stück weit stereotypisiert, ähm, aber das wir in dem, dass es dann irgendwie wie eine Eigenschaft ist von der Spezies oder was immer. Ähm, aber es werden so Möglichkeiten gedacht und man lernt oder oder ich habe dadurch sehr stark oder sehr viel drüber gelernt. Ähm, auch Vielfalt zu denken und eine, es, es war wie ein Modell für mich, wie Menschen viel, äh, positiv mit Vielfalt umgehen können und ich glaube, als das ist, ist es, hat es mich stark geprägt. Das finde ich auch voll cool, weil so also wenn eine Serie oder ein also generell eine Produktion so auch so eine Wirkung hat und das zeigt ja auch, wie wichtig es dann auch wieder ist, Vielfalt zu zeigen und Diversität auch wenn es natürlich wie immer auch immer Dinge gibt, die noch besser gemacht werden können oder könnten. Mhm. Sachen müssen nicht perfekt sein, um wichtig zu sein. Ja, ja, beziehungsweise hat halt auch dieses Kindliche an bestimmten Orten, ich meine, es ist dann immer die Frage, welche Charaktere werden kindlich dargestellt und welche nicht, das ist dann immer eine schwierige Frage. Aber ich finde, es hat auch an bestimmten Orten dann auch wieder seinen Platz. Oder ich meine, Kindlichkeit, also Einerseits finde ich schade, dass, dass Kindlichkeit automatisch irgendwie schlecht ist oder irgendwie unerfahren oder irgendwie unreif oder irgendwie, also lauter so negative Sachen, weil Kindlichkeit, Kinder können total viel, Kinder sind, Kinder sind der Wahnsinn teilweise. Ich glaube, in dem Aspekt geht es relativ stark halt hier drum, ähm, dass... Die Entscheidungsmöglichkeit oder die Möglichkeit, ähm, äh, die Mündigkeit relativ stark abgesprochen wird. Ja. Oder eben, und das ist jetzt nicht das Kindliche, sondern ähm, mehr in Bezug auf den Roboter, ähm, halt dass diese Frage nach der Menschlichkeit. Dadurch, dass es so offensichtlich in Szene gesetzt wird und der auch ganz klar nicht menschlich ist, war das für mich auch eine Möglichkeit zu merken, ah, ich wäre also ähm, die, die, ähm, zu sehen, da gibt es eine Figur, die, die ist nicht menschlich und die bekommt die Charakteristika, die mir so nahe sind. Ähm, dann auch zu verstehen, dass Dinge, die mir passieren, ähm, deshalb schlimm sind, weil sie mich auch entmenschlichen. Ja, also das, ja, das verstehe ich. ich dachte nur Also das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich schade finde, dass wir diese Dinge mit einem Prädikat wie Kindlichkeit in Verbindung bringen. Weil ja, Kindlichkeit ja. eigentlich nochmal etwas komplett anderes ist und etwas komplett Legitimes ähm, und auch mhm. etwas meiner Ansicht nach Darstellungswürdiges und Lernprozesse etwas Darstellungswürdiges sind. Und ich es halt schade finde, wenn das dann auch in unmenschlich, also ich meine, generell sollte weder Asexualität, noch Aromantik, noch das Spektrum, noch irgendwelche anderen Spektren, über die wir uns gerade unterhalten, ähm, als unmenschlich dargestellt werden oder die Person abgesprochen zu werden. Aber ich finde, dass dann daneben Kindlichkeit auch noch negativ besetzt ist und dass das Wort ist, das wir, die, wir dafür verwenden auch noch, ähm, das finde ich irgendwie persönlich bedenklich. Einfach, weil es für mich ganz eindeutig einen Platz hat, wo Entmenschlichung und dass die Aberkennung vom Personsein für mich keinen Platz hat. Kindern wird ja auch ganz viel abgesprochen, de facto. Und das möchte ich ganz ungern unterstützen, persönlich. Eine der Sachen, die ich da interessant finde, ist, dass die Verbindung der Eigenschaften jeweils die anderen zum Entmenschlichen eingesetzt wird. Ja. Jede wird für sich selber entmenschlicht und zusammen werden sie noch mal gegenseitig entmenschlicht. Das ist auch in gewissem Sinne eine äh, gegeneinander-Aufspieltaktik. Ja, Kriege ich manchmal das Gefühl, weil gerade bei so Sachen wie, ich sage jetzt Autismus und Ace als Person, die eines ist und das andere nicht, äh, es ist sehr schwer auszudrücken, dass die zwei Sachen teilweise entmenschlichend ist als etwas, dass die miteinander in Verbindung gebracht werden, ohne zu sagen, dass das andere negativ ist. Ja, das stimmt. Und dass es trotzdem zusammen vorkommt und das auch in Ordnung ist und auch das ein Menschsein ist. Ich glaube, es greift einfach zu kurz, immer zu sagen, zum Beispiel, ähm, auch aromantische äh, Menschen können lieben. Nicht alle. Oder auch, ja, genau. Genau, oder... Und, und das dann als das grundlegende menschliche Kriterium gesehen werden. Sondern Menschen sind Menschen und haben verschiedene Eigenschaften. Ich finde da auch spannend, oder weil es ein bisschen auch wieder den Bogen schlägt, wenn wir über dieses Kindliche sprechen und, und dieses Fragen und Fragen dürfen und über Fremdheit sprechen ähm, können. Und eben, dieses, dass, es, dass man in einem Lernprozess drin ist, das kommt ein Stück weit wieder auch zurück auf, auf äh, was du find über ähm, äh, Pride and Prejudice. Erzählt hast oder dass wir dann einen Charakter haben, der effektiv lernt von dem, was ihm gesagt wird? Ich glaube, das habe ich erzählt. Ja, das hat Sal erzählt. Ähm, ich wollte nur gerade noch sagen, es ist vielleicht, vielleicht sollten wir anfangen, nicht zu sagen, das sind Charaktereigenschaften, also XYZ und eine Person, die XYZ hat, ist menschlich oder das ist das Kriterium für Menschlichkeit, sondern vielleicht sollten wir mal Menschen anschauen, zu schauen, was ist unser Ausgangsmaterial? Und dann zu sagen, das sind Menschen. Und genau, und, und zu sagen und, und uns dafür zu interessieren, wie vielfältig wir sind und wie wir dann in dieser Vielfalt auch zusammenleben können ähm, und zusammen respektvoll lernen, äh, leben können, ohne dass mein Anderssein und dein Anderssein ähm, irgendwie jemanden von uns entmenschlicht oder wenig zu was weniger macht oder auch mich in meiner Menschlichkeit ähm, äh, herausfordert was ja auch etwas ist wo du sagst wenn ich dich richtig verstanden habe dass Star Trek dir da total viel gebracht hat absolut also überhaupt eben irgendwie außerhalb der engen Familie mal eine Situation zu sehen wo es in Ordnung war oder wo eine Welt gezeichnet wird wo es in Ordnung ist oder eine Welt gezeichnet wird, die damit leben kann und damit positiv umgehen kann, ähm, dass das ganz, ganz viel Vielfalt ist und möglichst ähm, oder alle denkbaren Möglichkeiten der Verschiedenheit, dass die zusammen gut funktionieren können. Und da darin in wird natürlich dann auch wieder thematisiert, was ist da, wo es eben nicht funktioniert. Oder wo wird es schwierig und das wird thematisiert. Und ich glaube, das hat... Da Im Zusammenhang mit dieser Serie oder den Geschichten, die darin ähm, erzählt wurden, jetzt über das ganze Franchise ähm, hinweg, ähm, wurden so viele Dinge angesprochen, die eine hohe Relevanz für, mein eigenes, äh, für meinen eigenen Alltag hatten und für meine Art und Weise auf die Welt zu sehen. Und auch eine Hoffnung zu haben, dass es eben möglich ist, dass ähm, wir in Verschiedenheit auch zusammenleben können. Jetzt sind wir wieder bei der Lexikon-Rubrik angelangt und ja, ich mache heute die Lexikon-Rubrik und nicht die Kulturecke und zwar bringe ich euch heute das Wort Ambiguitätstoleranz mit. Also grundsätzlich ist Ambiguitätstoleranz die Fähigkeit eines Menschen oder einer Person mit widersprüchlichen ähm, Anweisungen, Eindrücken, auch Unterschieden umzugehen, mit fremden Dingen umzugehen, auch mit Unsicherheiten und Unge Ungewissheit, zum Beispiel auch mit kulturellen Unterschieden und, und schwer verständlichen Dingen. also Und diese Fähigkeit beinhaltet dann quasi, dass erstmal ein Raum eröffnet wird, in dem Fremdes oder Unverständliches oder Ungewisses nicht gleich als negativ oder äh, auch als vorbehaltlos positiv gewertet wird. Also es schafft quasi... Es wird quasi ein Raum geschaffen, dem wirklich zu begegnen, ohne direkte Bewertung. Ähm, Ambiguitätstoleranz ist jetzt keine angeborene Fähigkeit, sondern jede Person kann das quasi lernen und trainieren. Aber es ist auch sehr wichtig, ähm, wie also Erlebnisse in der frühen Kindheit spielen da auch eine wichtige Rolle. Also wenn ein Mensch früh lernt, dass Ungewissheit einfach halt ein Teil des Lebens ist und kein 100 oder kein immer negatives Ding, ähm, dann wird es leichter, Ambiguitätstoleranz zu entwickeln. Das kann aber auch in jedem Alter dann noch trotzdem trainiert werden, auch wenn es schwieriger ist, so wie viele andere Dinge. Ähm, Studien zeigen aber auch, dass, auch unter Erwachsenen, Ambiguitätstoleranz teilweise nicht so gut ausgeprägt ist. Und warum stelle ich euch das Wort jetzt vor? Einerseits, weil wir hatten über Contest Claims gesprochen und ich finde das da auch sehr wichtig. Und andererseits ist es halt in der Queeren oder meiner Ansicht nach für die queere Community sehr wichtig oder im Umgang zwischen unterschiedlichen Communities auch, ähm, es ist wichtig, dass Ambiguitätstoleranz queeren Personen entgegengebracht wird ähm, und eben Ungewissheit und vielleicht auch nicht direktes Verständnis ähm, ausgehalten wird, aber es ist auch wichtig, dass queere Personen eine gewisse Ambiguitätstoleranz haben im Umgang mit der Außenwelt, mit anderen und auch untereinander oder mit unterschiedlichen Communities und innerhalb von Communities mit unterschiedlichen Zugängen. Also gut, ich mache heute zum ersten Mal die Kulturecke, juhu, und ich würde euch heute gerne das Buch Good Omens von Neil Gaiman und Terry Pratchett vorstellen. Das ist ein Buch, wo es, finde viele Headcanons in Bezug auf die Figuren Crowley und Azzy Raphael gibt, die oft als in einer queer-platonischen Beziehung oder Ace und Aro gehadkennend werden. Unter anderem, es gibt noch mehr Headcanons. Im Buch, da gibt's dafür mehrere Hinweise, um, zum Beispiel Angels are sexless unless they specifically make an effort. Das lässt sich auch sehr gut als trans-Headcanon oder als non-binary-Headcanon lesen. Und der Autor, der noch lebt, Neil Gaiman, unterstützt die Headcanons auch und hat auch gemeint, ja einer der Gründe, warum er nicht sagt, dass sie gay sind, ist, dass sie auch, dass man vielleicht nicht die Möglichkeit ausschließen sollte, dass sie trans, asexuell oder aro sind. Wobei man hier dazu sagen muss, natürlich schließt sich das mit Schulsein auch nicht aus. Es ist ein sehr amüsantes Buch. Es ist vor allem ein sehr amüsantes Buch, wenn man die Bibel und die 90er Jahre kennt. Es gibt eine Serie dazu. Die Serie kenne ich nicht. Sie soll angeblich gut sein. Lass das Leute beurteilen, die tatsächlich Serien schauen können. Und ja. Ja, sehr cool. Lest alle Good Omens. Und ich möchte euch auch noch kurz einen Artikel vorstellen. Und zwar hat er den Titel Watching Shadow and Bone Portray Asexual Love is an Euphoric Vibe. Is a euphoric vibe. Ähm, und da schreibt die Autorin über ihren persönlichen Headcanon. Also Cass Ka Brecker, wie auch immer es ausspricht, aus Shadow and Bone. Ähm, und darüber, warum wichtig, warum das wichtig ist, warum sie ihn als asexuell liest oder sieht oder interpretiert und ja, es fand ich auch einen sehr schönen Artikel über ein Beispiel oder über Headcanon generell und möchte ich euch ans Herz le legen, mal zu lesen, sofern ihr einen englischen Artikel lesen möchtet. Ich darf heute die Reflexionsfrage stellen. So, Was nehmen wir aus der Folge mit? Ähm, also ich nehme vor allem aus also Diskussion mit, dass ich irgendwie noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, so die, die, die Graubereiche. Ähm, und dass da wahrscheinlich auch noch so was fehlt, dass ich da gewisse Vorurteile auch habe. Ähm, und dass, dass ich mich damit sehr stark noch, oder dass ich da einfach gerne noch mehr reinschauen möchte und, und auch von, von euch und von der Community noch mehr darüber lehr, äh, lernen, was, was, ja, was es da für Figuren gibt, wie man die Figuren auch lesen kann. Es war für mich heute sehr spannend, auch von, von, äh, von euch, Finn, und, und Saal zu hören, ähm, wo das nochmal ganz neue Inputs gegeben hat. Wie ist das bei dir, Saal? Also ich glaube, ich nehme mir mit, wie wichtig einerseits natürlich Canon-Repräsentation ist, aber andererseits auch tatsächlich Ambiguitäten und Raum für Ambiguitäten. Da, also dass es den Raum gibt, da etwas in Charaktere hinein zu interpretieren. Und auch, dass Sachen nicht eindeutig sind. Das hängt vielleicht auch gerade mit dem zusammen, was du gesagt hast. Den Graubereich, dass es Platz für eine etwas andere Art von Graubereich gibt. Und natürlich auch für Leute aus dem Graubereich sich da rein zu interpretieren. Finn? Ja, also ich meine, ich nehme einerseits auch mit, dass eben wie dadurch, dass wir darüber geredet haben, wie viele unterschiedliche ähm, Wichtigkeit ähm, Repräsentation auch Headcannons haben können und welche Funktion auch in Sachen Diversität dass, da, wenn's, dass wir da auch noch viel mehr kennen repräsentation bräuchten, weil die ja dann noch einmal mehr ähm, Diversität doch repräsentiert und Umgang mit Diversität, denke ich, und auch aus anderen Gründen. Und bevor mir was eingefallen ist, hat das liebe Team für mich entschieden, ich soll da erstens mehr Terry Pratchett lesen, zweitens Pride and Pre Prejudice auf meiner Leseliste nach vorne schieben, Sal. Und drittens hat liebes Team mit mir entschieden, dass ich mit Lieben Team Star Trek schauen soll. Okay, ich denke, ja, <lacht> ich freue mich. Ja und hiermit sind wir am Ende unserer Folge angelangt und mir bleibt noch mich abschließend zu bedanken. Im Vorbereitungsteam war außer mir, Sal und Gets auch noch Suri dabei. Schattenredaktion, also unsere Unterstützung im Hintergrund bei der Aufnahme, waren Suri und Noir und Suri wird auch die Folge schneiden. Dankeschön. Ja, jetzt bleibt mir noch euch zur Rückmeldung und Diskussion aufzurufen. Lob, Kritik, Beschwerden, Anregungen, Ideen für neue Folgen bitte an uns. Außerdem möchte ich euch aufrufen, uns auch eure Headcannons zu schicken. Also vor allem eure Aceback-Headcannons und die uns nicht nur zu schicken, sondern auch auf Social Media und auf dem Blogpost, auf unserer Website in die Kommentare zu schreiben, damit nur nicht nur wir, sondern auch andere Leute sich inspirieren lassen können und ihr euch von anderen Leuten inspirieren lassen könnt. Ähm, und besonders möchte ich da auch Personen im Graubereich oder auch Personen mit Aceback-Identitäten, die wir heute nicht weiter behandelt haben oder auf die wir nicht so eingegangen sind, dazu auffordern, weil diese Identitäten auch von Headcanons profitieren können. Genau, und ihr könnt dann auch noch dazu schreiben, nicht nur wer der Headcanon, also welcher Charakter euer Headcanon ist, sondern auch warum und was euch dieser Charakter bedeutet, wenn ihr wollt. Genau. Wo könnt ihr das jetzt alles machen? Ihr findet uns auf unserer Website inspektren.eu auf Instagram unter inspektren-podcast. Außerdem haben wir Twitter, Facebook und eine E-Mail-Adresse inspektren.gmx.net und einen YouTube-Channel. Das ist aber alles auch in den Shownotes verlinkt. Und ihr findet uns auch auf dem Aspect German Discord-Server, wo ihr euch auch mit uns in Kontakt treten und euch mit uns unterhalten könnt. Ja, und das war's dann auch schon. Ich sage...